Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Ihr wisst doch noch ganz bestimmt diese Challenge, da wo ich 8 Minuten shoppen durfte. Du hast gesagt ganz bestimmt. Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show. Ihr wisst doch noch ganz bestimmt, da wo ich 8 Minuten shoppen durfte als Challenge. Und Leute, heute ist endlich das Paket. Gekommen. Hier ist das Paket. Ich habe mir mal gedacht, ich werde nicht ganz normal die Sachen anprobieren, sondern ich werde eine Modenschau machen, damit ihr wisst, wie es an mir aussieht. Und bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, dann abonniert meinen Kanal. Hier unten da ist so ein roter Knopf, da drückt ihr drauf und dann wird er schon automatisch grau. Jetzt werde ich es erstmal aufmachen. Oh, Gott! Oha, sieht schön aus. Hier ist unsere Mütze, das war als Accessoire. Dann war hier das, also das haben wir bei T-Shirt und so ausgesucht. Das war ein Tanktop. Dann hier hier, das ist unser Pulli. Das habe ich eine Nummer größer bestellt, weil es meine Größe nicht gab. Und hier die Hosen. Ich habe ja gesagt, das sind zwei Töne. und hier ist einmal schwarz und einmal weiß. Und das werden wir jetzt zusammen anprobieren. Also ich werde es anprobieren und ihr werdet das sehen, wie es an mir aussieht. Und dann würde ich sagen, ich fange jetzt auch schon mit dem ersten Outfit an. Ui, sieht aber mega aus. Ich mag die Hose mega toll. Okay. Und, die Pulli. und wie ist das so von der Qualität? Vielversprechend? Ja. Also ich gebe diesem Outfit 10 von 10. Weil die Hose ist mega gut und der Pulli. Und ich finde das passt auch. Taschen. Cool. Also die Hose kann man definitiv auch mit einem weißen Oberteil kombinieren. Ja, schwarz und weiß passen überall. Ja. Also ich finde, dein Outfit, das steht dir richtig gut. Und jetzt probiere ich nochmal genau die gleiche Hose an, nur in weiß. Gut. Wir warten auf dich. Wow. Die ist mega. sieht ja richtig klasse aus. Ach, das ist mit einem Gummibund, ne? Ich dachte, das wäre mit Knöpfen Reizverschluss. Das kann man, sogar wenn ich größer werde, kann ich das immer noch anziehen vielleicht. Ja. Und diesem Outfit gebe ich auch 10 von 10 Punkten. Das sieht auf jeden Fall mega cool aus. Also die Hose ist echt cool. Zu der Hose kann man auch Ballerinas anziehen oder so hübsche Sandalen oder natürlich auch mit solchen Schuhen. Und jetzt kommen wir schon zum dritten Outfit. Bis Wow, das ist ein Kirschtop. Sehr cool. Also ich liebe diese Kirschen und ich finde, dieser Top sieht auch richtig schön aus. Und ich habe hier noch diese Mütze. Sehr cool. Auf jeden Fall sieht das sehr schick aus. Ich werde das zu richtig warmen Tagen, werde ich das auf jeden Fall anziehen. Mit dieser Hose. Natürlich. Und jetzt werde ich die schwarze Hose anziehen. Okay. Und dann sehen wir uns schon wieder. Ui, das sieht auch cool aus. Ich finde die schwarze Hose passt sogar mehr. Das stimmt, zum schwarzen Oberteil, ne? Ja, weil das schon mehr schwarz hat als weiß. Ja, das ist wahr. So sieht es von hinten aus und so von der Seite. Sehr cool. Ja, dann bist du ja wohl heute ein richtiges Model. Steht hier aber auch wirklich sehr gut. Du kannst das gut tragen. Und jetzt weiß ich auch, wo ich meine Lieblingsklamotten herholen werde. Weil das ist wirklich mein Geschmack. Wirklich. Alles, was da ist, mein Geschmack. So, Leute. Ich hoffe, euch hat die Modenschau auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben und